Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Ja, Herzlich Willkommen zu diesem Video. Und heute geht es mal darum, wie du dir in sechs sch einfachen Schritten ein passives Einkommen über das Internet aufbauen kannst. Und im ersten Schritt ist ganz einfach das Warum. Du brauchst ein starkes Warum, dass du auch bei Schwierigkeiten durchhältst. Die meisten oder viele Menschen ähm, haben einfach dieses starke Warum nicht. Ja, Die, die wollen zwar irgendwas in ihrem Leben ver verbessern ja, und denken, ach, es wäre zwar schön, mehr Kunden über das Internet zu gewinnen, am besten wenn ich nichts dafür tun. Muss, aber sobald die ersten Schwierigkeiten oder auftauchen oder nicht sofort die Ergebnisse da sind, die sie sich wünschen, sind sie schon wieder weg. Und wenn du aber dein Warum kennst, wenn du dich ganz bewusst dafür entschieden hast, warum du diesen Weg gehen willst und deine Gründe kennst, dann ist Scheitern keine Option. Ja, dann wirst du auch dann weitermachen, wenn die Ergebnisse nicht so sind. Dann wirst du dir überlegen, wie kannst du die Ergebnisse verbessern. Du wirst, wenn es Probleme oder Schwierigkeiten gibt, wirst du nicht aufs nächste Pferd springen und reiten Ja, sondern du wirst dranbleiben, du wirst weitermachen. Also deswegen ist ein Warum so, so, so wichtig. Der zweite Schritt ist, finde eine Nische. Such dir eine Nische, wo du ja für die du brennst ja wo du wo dein interesse da ist wo du wo du täglich ähm, ja wo du nicht das gefühl hast dass es arbeit ist und such dir aber auch eine nische die groß genug ist damit sie auch dir die höhe deines passiven einkommens liefern kann wenn du in einer nische drin bist wo du total dafür brennst wo es aber kaum einen markt gibt äh, dann wird es dann halt einfach schwierig sein dementsprechend ähm, großes passives einkommen aufzubauen ähm, des weiteren solltest du ähm, schauen, dass wenn du einmal Arbeit investierst, also zum Beispiel ein Produkt für deine Nische erstellst, dass du dann über einen langen Zeitraum ja von diesem Produkt profitierst. Wenn du also, es sollte nicht, ähm, du solltest nicht so viel Wartung dafür äh, aufwenden müssen. Ja, also ich mache ein Beispiel. Ich habe mal die Idee gehabt, einen Videokurs über Facebook zu machen, äh, Facebook Prospecting und solche Dinge, ähm, Kundengewinnung über Facebook. Und dann ist mir, dann waren aber damals auch Updates und es waren Änderungen und ähm, das hat das hat mir einfach dazu gebracht das ganze zu verwerfen weil ich hatte keine Lust ständig die Videos äh, überarbeiten zu müssen ja oder ähm auf einen neuen Stand bringen zu müssen und ähm, wenn du halt ich sage jetzt mal ein Produkt erstellst wo du weißt du kannst in den nächsten fünf bis zehn Jahren dich entspannt zurücklehnen und deine die und die Verkäufe weiterlaufen lassen äh, dann ist es natürlich schön äh, weil gerade wenn du ein höherpreisiges Produkt anbietest dann muss das auch aktuell sein ja. Ähm, es gibt ähm, ein paar Tipps so für gute Märkte, wo, wo, wo eigentlich sehr, sehr langlebig sind. Das ist eigentlich Geld verdienen, Geld investieren, alles was so mit Dating und Beziehung zu tun hat. Gesundheit ist ein, ein wichtiges Thema oder wenn du ein spezielles Hobby hast, wo du ähm, ja den Markt oder die Nische auch einschätzen kannst, ist natürlich auch äh, immer von Vorteil. Im dritten Schritt ist dann, du brauchst ein eigenes Produkt. Ja, du brauchst ein Produkt, was du verkaufen kannst. Und ähm, da gibt's jetzt dann eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Entweder du erstellst ein eigenes Produkt, ein E-Book zum Beispiel oder ein Hörbuch, ähm, oder du verkaufst, vermarktest, vermittelst die Produkte anderer. Und das sollte, und das ist eigentlich so die Lösung, wo ich einfach immer dazu tendiere. Ähm, auch wenn ich eine eigene eigene Produkte habe, ähm, ist das trotzdem noch ein, ein Lieblingsweg von mir aus dem ganz einfachen Grund: Du brauchst keine Zeit investieren in in um ja, in die Produkterstellung, in die Produktentwicklung, ähm, du weißt, dass das Produkt schon funktioniert, das Produkt ist da, du kannst ja die Verkaufsseiten angucken, du weißt, ähm, ob das alles passt, ja, wie, du kannst mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Produzent sprechen, wie, wie, wie die Verkaufsraten sind. Also, du hast quasi alle Vorarbeit schon geleistet und kannst dich dann quasi nur aufs Marketing konzentrieren. Das macht das Ganze natürlich, äh, ja, so attraktiv und auch so interessant. Das Einzige, wo du dann halt immer drauf gucken solltest, ist, dass auch die, die, die, die Höhe der Prof Provision dementsprechend angemessen ist, äh, beziehungsweise so ist, dass du deine Ziele auch erreichen kannst. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel ein E-Book verkaufst, wo du 30 äh, für 30 Euro und du bekommst da 30 Prozent Provision, dann landen da eben 9 Euro Provision bei dir. Ja? Und... Ähm, das, wenn du jetzt 900 Euro monatliches passives Einkommen mit diesem E-Book verdienen willst, dann musst du eben halt mal 100 Verkäufe im Monat für dieses E-Book haben. Und ähm, wenn dir das aber unrealistisch erscheint, ja oder oder beziehungsweise wenn du halt anstatt 9 Euro Provision, 24 Euro Provision für das E-Book bekommst, dann brauchst du halt nur noch 38 Verkäufe, äh, um, das, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Also ich denke, du weißt, was ich meine. Wenn du diese Punkte beachtest bei der Auswahl. Ähm, dann wirst du da ähm, ja dementsprechend auch deine Ziele auch verwirklichen können und ähm, ich habe dir unterhalb des Videos mal ähm, einen Link zu meiner Ressourcenseite gemacht, da findest du ein, einfach die Produkte beziehungsweise die ähm, ja die, die, die ja die Produkte die ich eben gern auch vermittle, für die ich brenne, also vielleicht schaust du dich mal um ähm, und findest auch dort was passendes für dich ähm, vierter Schritt ist baue dir eine Liste mit Interessenten auf und ähm, Thank mm -hmm weil alle Schritte, die du vorher gemacht hast, ja also Schritt eins bis drei, das bringt dir alles nichts, wenn du niemanden hast, an den du es verkaufen kannst. Und eine Liste ist halt ein Vorteil, weil du, wenn du mal angenommen, du hast eine Liste mit 10.000 Menschen, in da also du 10.000 Menschen sind in deinem Newsletter drin, dann kannst du halt eben 10.000 Menschen gezielt auf, natürlich werden die nicht alle dann immer die Seite auch tatsächlich besuchen, aber du kannst quasi Besucherströme direkt auf deine Angebote schicken und das ist natürlich ein Vorteil, wie wenn du 10.000 äh, Besucher über Werbung äh, dir kaufen musst. Okay, ähm, der fünfte Schritt, ganz wichtig, bilde dich weiter. Lern alles, was du wissen musst, um dich persönlich weiterzuentwickeln und lerne alles, was du wissen musst, um in deinem Markt erfolgreich zu sein. Und ähm, eigentlich ist die Formel ganz einfach: Wenn du mehr weißt, kannst du mehr helfen und wenn du mehr helfen kannst, bist du attraktiver für andere. Ja, wenn du wenn du wenn du die Wahl hast zwischen zwei Ärzten, der eine kennt sich mittelgut aus, der andere ist Experte auf seinem Gebiet, dann wirst du wahrscheinlich den Experten wählen, auch wenn der etwas teurer ist oder mehr für seine Leistung eben verlangt wie der mittelmäßige Arzt und genauso ist es also bilde dich weiter, Versuche regelmäßig ähm, dich weiterzuentwickeln, Besuch Seminare, kauf dir Wissen ein in Form von Büchern, Hörbüchern. Also es gibt ja heutzutage so viele Möglichkeiten. Schau dir gute Filme bei YouTube an. Das ist immer noch besser wie das Fernsehprogramm ähm, im Fernsehen. Und, ähm, ja, und dort findest du sehr, sehr, sehr gute und hochqualifizierten oder hochqualitativen äh, ja, Content. Und dann sechster Schritt sei unerschütterlich und geb nicht auf. Wie ich will gar nicht wissen, also wenn ich schon dran denke, dann dann gehen mir so die Nackenhaare hier hoch. Ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen täglich scheitern oder oder so kurz vor ihrem Durchbruch stehen und dann aufhören und vielleicht was Neues beginnen, weil sie den Glauben daran verloren haben. Also oh, allein der Gedanke, da gehen mir die Nackenhaare hoch. Ja, also Bleib dran, wenn du ein klares Ziel hast, wenn du weißt, warum du etwas tust, halt durch. Glaub an dein Ziel, glaub an dich, glaub da, da daran, dass du es verwirklichen kannst. Und wenn es noch nicht... Äh, funktioniert so wie du es gerade machst, dann such eben nach einem anderen Weg oder suchen Menschen, der dir bei der Umsetzung helfen kann. Ja, also wenn ich mit Menschen im Coaching zu tun habe, ja, dann ist es eigentlich weniger das Wissen, das kann man vermitteln, aber es geht an die Umsetzung. Es geht um die Umsetzung. Da, da braucht man einfach mal jemanden, der zu einem sagt, okay, und jetzt mach das bis nächste Woche. Zieh es einfach durch und am Ende steht dann ein fertiges äh, System, was dann auch funktioniert. Okay, ich hoffe, ich konnte jetzt einen guten Einblick geben. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Umsetzen mit den sechs Schritten. Wenn du noch Anregungen hast oder wenn du vielleicht noch was ergänzen möchtest, dann freue ich mich über deine Kommentare. Schreib ihn einfach unterhalb des Videos in die Kommentarfunktion. Lass uns austauschen. Ich freue mich auf die Diskussion. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg. Alles, alles Gute. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.